So, ich schaue ein bisschen rot aus. Ich bin gerade auf den Berg gegangen, weil so schönes Wetter ist. Und habe mich ein bisschen verlaufen. Bin quer durch, durch die Pampa, durch die, zwischen den Bäumen durchgestiefelt. Nur ein paar Rehspuren neben mir. Aber jetzt bin ich auf so einem Berg angekommen. Es ist richtig wunderschön hier. Und die Sonne scheint. Und ich hatte heute die Inspiration, dass ich mal wieder ein Video mache nach ganz langer Zeit. Ich wusste aber nicht, ähm, was ich in meinem Video erzählen möchte. Aber das ist auch so ein Thema. Das ist vielleicht sogar ein wichtiges Thema, dass ich, und so wird es wahrscheinlich vielen gehen, äh, meine, dass ich nichts zu sagen hätte, nicht wichtig wäre oder nicht im Klaren darüber bin, was ich eigentlich zu sagen habe. Ähm, das ist aber nicht so. Eigentlich können wir davon ausgehen, da jeder von uns ja ähm, individuell und einzigartig ist, dass jeder seinen einzigartigen individuellen Beitrag äh, beisteuern kann zum Großen und Ganzen. Und meins ist halt, ähm, ich glaube, für mich ist ein ganz wichtiger Themenbereich, das Warum und das Wie. Das heißt, warum mache ich etwas und wie mache ich etwas? Da komme ich immer mehr hin, dass das für mich äh, essentiell ist. Es geht gar nicht so sehr darum, was ich mache, sondern warum mache ich was? Ähm, warum mache ich zum Beispiel dieses Video? <lacht> Weil ich das Gefühl hatte, aus innen, aus mir, meinem Inneren heraus, dass ich ein Video machen möchte und dass ich einfach Freude daran hätte, mich äh, mal wieder mitzuteilen. Es ist sehr viel passiert und ich habe viele Warums für mich geklärt in den letzten Wochen, Monaten. Warum arbeite ich, was ich arbeite, warum mache ich das so, wie ich es mache, warum mache ich dies, das, warum mache ich etwas nicht. Also das Warum ist immer ganz entscheidend, ähm, für das Wie letztendlich. Und, äh, warum ich etwas mache und wie ich etwas mache, ist der wesentliche Punkt. Immer wieder komme ich da drauf, immer wieder. Ähm, warum? Das ist so eine Frage, äh, mit dem Warum kann ich klären für mich, wo ich noch Hindernisse habe. Wenn ich mich etwas nicht traue, warum traue ich mich das nicht? Warum mache ich noch das, was ich eigentlich gar nicht machen möchte? Warum tue ich dies? Warum sage ich etwas nicht? Oder warum verhalte ich mich so? Warum äußere ich mich nicht? Warum zeige ich mich nicht? Warum meine ich, habe ich nichts zu sagen? Das sind äh, viele Themen, die mit Gewohnheiten zu tun haben, mit Minderwertgefühlen oder Mangelzuständen oder den Vorstellungen, wie ich sein muss und je mehr ich warum frage, desto mehr wird mir klar, wer ich eigentlich bin und was ich in Zukunft machen möchte, welches Leben ich letztendlich auch für mich gestalten möchte. Und das Warum bringt mich, das hört sich sehr kompliziert an alles, ich weiß, aber das sprudelt gerade so aus mir raus, das Warum bringt mich dann zu einem Wie. Wie mache ich etwas? Denn wenn ich etwas aus Freude tue, wenn das Warum die Freude ist, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, das möchte ich jetzt machen, das interessiert mich und das fühlt sich für mich richtig an, deswegen mache ich das. Das ist mein Warum. Dann erschließt sich das Wie ganz selbstverständlich. Nämlich das Wie ist für mich mh, aus mir heraus in der Liebe, im Licht und in meiner Wahrhaftigkeit etwas tun. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich zum Beispiel meine Behandlungen nehme im Jinjinutsu, wenn ich als Jinjinutsu-Praktiker Sitzungen gebe für andere Menschen, hat sich mein Wie der Behandlung enorm geändert. Vom Anfang wo ich angefangen habe. Ich bin schon lange von dem weg, dass ich etwas tue um zu, dass ich tue um Erwartungen zu erfüllen, dass ich meine Hände auflege um etwas wegzumachen, um gut dazustehen, um mich selbst gut zu fühlen oder was auch immer. Sondern ich mache es weil ich es einfach liebe, zu machen, weil ich es liebe, in diesen Raum der Energie einzutauchen, ähm, zu spüren, wie etwas fließt, ähm, die Weite zu spüren, den Frieden zu spüren und empfänglich zu sein für Energien, die da fließen möchten, in mir, durch mich, für den anderen, mit dem anderen. Also man kann das ganz schlecht beschreiben, ähm, wie mache ich das? Also mein Wie im Jinjinjutsu, das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen mit dem Warum und Wie-Thema. Ähm, dieses Wie ist, ich verbinde mich mit meinem Herzen, mit mir selbst, mit meiner Essenz, mit meinem Raum in mir gehe achtsam auf den anderen zu, verbinde mich mit dessen Energiefeld und ähm, tauche dann ein in mein Gewahrsein, äh, die Hände sanft am Körper des anderen, auf den entsprechenden Energieschlössern und spüre, nehme wahr, was da ist und begleite einfach nur das was da ist. Da öffnet sich ein Raum, ein Raum von Weite, von Licht, von Liebe und ähm, ich habe beide, meine Kontaktflächen, praktisch beide Hände in Gewahrsein äh, in meinem Herzen vereint und bin praktisch in einem Nichts, in einem endlosen Raum und halte meine Hände und, äh, nehme wahr. Und ich spüre noch ganz genau, wenn, wenn, wenn sich da was öffnet. Das fühlt sich an wie mehr Licht, Freude, Freude und Liebe und Dankbarkeit, die aus mir heraus, aus meinem Herzen in die Erfüllung geht oder einfach in, ins Fließen kommt. Und dann weiß ich, ja, jetzt können die Hände weiter ans nächste Schloss, weil das ist ja gut, fühlt sich gut an. Und äh, da strömt ganz viel Dankbarkeit und Freude. Und ich muss nichts, ich will nichts. Ähm, ich habe keine Absicht und bewerte nicht, was da ist, sondern begleite einfach nur mit, meinem, mit meiner Präsenz in diesem Raum, in diesen Raum hinein und halte den Raum für den anderen, damit sich da etwas harmonisiert. Wieder abrundet. Und ich merke ganz deutlich, dass es durch mich strömt. Und das ist so entspannend. Ich kann euch sagen, das ist so entspannend, wenn man nichts muss und nichts will, sondern in dem Bewusstsein, in der tiefen Gewissheit etwas macht, dass es durch mich wirkt. Es wirkt durch mich. Die geistige Welt, die Engel, die Geistführer, ich weiß nicht wer, es fließt durch mich. Die göttliche Präsenz, diese Schöpfermacht fließt durch mich. Und wir alle sind Portale, wir alle sind ähm, mit unserem Herztor ähm, verbunden mit dieser Welt. Wir sind die Portale hier in diese Manifestation. Das heißt, öffne dich für dein Portal, komm immer wieder in dir an. Öffne dich für das, was durch dich fließen möchte. Das spürst du nur tief in dir. Jeder ist da einzigartig. Jeder spürt das, was für ihn jetzt in dem Moment das Richtige ist, was ihn erfüllt, was Freude macht, was einfach sich wunderbar anfühlt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ähm, ja, so ist das mit dem Warum und mit dem Wie. Und inzwischen bin ich nicht mehr bereit, ähm, in einem System zu arbeiten, also mich klein zu machen und unterzuordnen mit meiner Schöpferkraft einzuordnen in irgendwelche Erwartungen, Verpflichtungen oder Begrenzungen. Weil ich genau weiß, dass durch die, was durch mich fließen möchte, das ist göttliche Präsenz. Das ist einfach Liebe. Fließende Energien sind Liebe. Ja, Freude ist äh, Liebe in Aktion und äh, das kann nur richtig sein. Da muss keiner kommen und mir sagen, du musst es nur so machen und du darfst nur das und ich erwarte das von dir. Ähm, das äh, fällt mir ganz schwer, <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, so zu arbeiten. Aber wenn Menschen zu mir kommen, die noch meinen, das muss so sein, auch da kann ich durch diese... Öffnung, in die Nichtbewertung in diesen Raum hinein, das so sein lassen, gelingt mir jetzt viel besser und da bin ich auch froh drum, weil ähm, das ist äh, ein bisschen stressfreier. Vorher bin ich, also früher bin ich eher in Kampfmodus gekommen und habe gemeint, ich muss jeden überzeugen. Äh, inzwischen bin ich da weggekommen. Ich sage, es hat sich ganz viel verändert in der letzten Zeit und äh, ich fände es super, wenn ihr für euch euer Warum immer wieder hinterfragt und erkennt, welches Warum in euch wirkt und dass ihr eurem innersten Warum folgen könnt, damit ihr so leben könnt und das alles so machen könnt, äh, immer mehr, wie es für euch stimmig ist. Ja, das hat was mit Selbstermächtigung zu tun und Eigenverantwortung und mit ganz viel Selbstliebe. Und äh, Jinjinjutsu hat mich die letzten Monate in mein, all meinen Prozessen, ähm, es, es, es war ziemlich viel los, ihr werdet das sich erkennen, es wird euch genauso gehen, dass man immer wieder in so Täler abrutscht, wo man denkt, oh nein, das ist alles anstrengend, alles schwer aber Jinjinjutsu ist eines von meinen Tools, das ist so verinnerlicht schon in mir, dass ich das immer präsent habe, immer anwenden kann, nicht nur, um mich selbst besser zu verstehen, sondern vor allem in der Anwendung. Äh, in der Anwendung mit mir selbst sein, mich selbst achtsam in diesen Raum hineinführen, und gleichzeitig den Körper mitnehmen. ja, Das ist dieses wunderbare am Jinjinutsu, dass man mit dem Körper gemeinsam, dass man nicht nur äh, diesen Meditationsaspekt hat und in diesen Raum geht, sondern der Körper ist immer dabei. Der Körper zeigt die Schlösser, zeigt die, über seine Symptome, wo was gerade los ist. Und ähm, auch über die Sicherheitsenergieschlösser kann man sich ganz viel erschließen welches Thema da jetzt ist und bekommt vielleicht Bestätigung. Und man kann den Körper in die Heilung äh, oder in diese Vervollständigung mitnehmen. Wobei ich sagen muss, äh, wir sind schon vollständig und heil. Bloß unser Verstand, unsere äh, Denkblockade, die schneidet uns noch ein bisschen davon ab, von dieser Wahrnehmung. Okay, ich werde, wenn ich wieder zu Hause bin, einen, äh, eine zur anwendung für euch aufnehmen. Die euch äh, helfen wird. Ich habe in letzter Zeit äh, sehr häufig den Milzstrom gemacht. Äh, Milzfunktionsenergie öffnet die Mitte und hilft, dass die Energien frei fließen können, dass die ähm, Energie der Quelle, das Licht der Quelle in euch einströmen kann, dass ihr in Verbindung kommt. Milz hat auch so diesen Krebs, dem Element Krebs, also dem Sternzeichen Krebs zugeordnet, dem Wasserelement und bringt ins Fließen und ähm, ja, hat diese mütterliche Energie, diese Heimatenergie, dieses Gehalten und getragen Getragensein. Äh, ihr könnt euch selbst äh, in diesem Raum halten und äh, immer wieder annehmen und äh, verbinden mit der Quelle. Also Milzfunktionsenergie hat was so ein Mutter-Kind-Aspekt für mich ähm, und macht natürlich wach, bringt Energie. Das hilft bei Erschöpfung sehr gut und äh, hilft, ja dass alles von oben nach unten und von unten nach oben fließen kann. <lacht> also ich nehme euch die Milchfunktionsenergie auf und melde mich wahrscheinlich bald wieder bei euch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, eine gesegnete Zeit, auch wenn im Außen alles ähm, negativ erscheint oder ähm, anstrengend ist. Äh, zieht euch zurück, beschäftigt euch mit euch selbst, liebt euch selbst und erlaubt euch, mit euch selbst verbunden zu sein. Bindet euch an euch selbst an. Das hilft und bringt der ganzen Welt viel mehr, als wenn ihr euch aufregt über irgendwelche Dinge. Okay. Ja, ich grüße euch von ganzem Herzen, ihr Götter und Göttin Göttinnen. Und wünsche euch einen wunderbaren Tag.